Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ähm, etwas undankbar, da glaube ich ist die Gegenrede zu halten, trotzdem. Ähm, Im Ziel, denke ich, ist es Konsens. Wir sind nur der Auffassung, dass das Instrument äh, nicht tauglich ist, äh, das vorgeschlagen wurde. Ähm, wenn ihr schaut in den Antrag rein, sowohl das, Ab dieses, das Ziel des Absatzes als auch des Antrags ist die Dämpfung von Mietpreisen. Wir erwähnen auch die Punkte, niedrige Kappungsgrenzen und die Aufnahme von Bestandsmieten in den Mietspiegel das sind Instrumente, die wir für tauglich halten und dieses, die diesem Ziel auch äh, Beiträge, zu diesem Ziel Beiträge leisten. Das Problem, was wir sehen, ist, dass ähm, mit, der, mit der Kopplung an die äh, faktischen Kopplung der Mietpreisentwicklung an die Inflationsrate äh, in der jetzigen Systematik praktisch eine Einladung zur Mieterhöhung ausgesprochen wird. Und die Inflationsrate ist heute niedrig, heute ist es attraktiv, sie kann auch mal höher sein. Das ist praktisch ein Zwang, die Miete regelmäßig dann zu erhöhen. Und liebe Freundinnen und Freundinnen, eine solche Einladung zur Mieterhöhung sollten wir tatsächlich ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Martin.